Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Kagoscha und heute schauen wir uns die häufigsten Probleme bei Drehung an und wie wir sie vermeiden können. Das größte Problem, was wir bei Drehung haben, ist wohl das Gleichgewicht und die Balance zu halten. Aber woran kann das liegen? Das kann verschiedene Gründe haben. Vor allem auch körperliche, weil wir unterschiedliche Sinne benötigen, um unser Gleichgewicht zu halten. Zuallererst haben wir unser Gleichgewichtsorgan. Das ist zuständig für die Richtung der Gravitation und die Beschleunigung. Es liegt im Ohr und besteht aus einem Kanalsystem. Darin befindet sich eine Flüssigkeit, die sich Trägemasse nennt. Und diese Trägemasse kann dafür verantwortlich sein, dass uns schwindelig wird. Das nächste ist die visuelle Wahrnehmung, also alles das, was wir mit unseren Augen sehen. Die sorgt dafür, dass wir uns im Raum orientieren können. Auch der Tastsinn und unsere tiefen Sensibilität, also alles was wir aus dem Körperinneren wahrnehmen, sind wichtig für unser Gleichgewicht. Ihr seht also, dass unser Körper ganz schön viel damit zu tun hat, unser Gleichgewicht zu halten. Das heißt aber auch, dass es durchaus körperliche Gründe geben kann, warum die Drehungen nicht so gut funktionieren. Aber durch ein bisschen Übung und mit ein paar Tricks kann man das Ganze schon ein bisschen ausgleichen. Ich werde euch jetzt mal ein paar Probleme aufzeigen, die immer mal wieder in meinem Unterricht auftauchen, die man aber durchaus gut beheben kann. Das häufigste Problem ist wohl, dass man mit seinem Gewicht zwischen beiden Füßen steht. Vielleicht auch, weil man denkt, dass man so das Gleichgewicht besser halten kann. Habt ihr schon mal eine Ballerina auf zwei Füßen drehen sehen? Natürlich sind die meisten von uns nicht so trainiert wie eine Ballerina, aber man erkennt daran, dass man einiges an Körperspannung benötigt und eine gerade Drehachse, die von einem Punkt am Boden bis zum Kopf hochreicht. Das heißt also, Rauch auf den Fuß und tendenziell das Gewicht etwas mehr auf den Vorderfuß bringen. Dadurch haben wir einen Drehpunkt. Stehe ich auf dem flachen Fuß, habe ich wieder mehr als einen Punkt am Boden und kann mich nicht drehen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ihr wie die Ballerina hier hochgehen sollt, aber ihr solltet zumindest euer Gewicht auf dem Vorderfuß haben und die Ferse sollte den Boden wirklich nur ganz leicht berühren. Der nächste Punkt ist eine aufrechte Haltung. Wenn ich dastehe wie ein Schluck Wasser einer Kurve mit gesenktem Kopf, dann fehlt mir die Drehachse komplett. Für meine Drehung brauche ich aber eine gerade Drehachse und Körperspannung. Wenn unsere Drehachse und unsere Haltung nun stimmen, gibt es noch einen weiteren Punkt, der uns helfen kann, nicht aus der Bahn geworfen zu werden. Sucht euch einen Punkt im Raum und dreht darauf zu. Das verschafft euch Orientierung. Kleiner Tipp am Rande, ein Punkt im Spiegel hilft euch gar nicht, denn er bewegt sich nämlich mit, wenn ihr dreht. Natürlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und gerade Drehungen müssen immer wieder neu geübt werden. Dafür gibt es im nächsten Tipps und Tricks Video Übungen für eure Stabilität, euer Gleichgewicht und eure Orientierung im Raum. Ihr habt noch Fragen zu anderen Themen? Dann nutzt die Kommentare und lasst sie mich wissen. Ihr wollt immer direkt mitbekommen, wenn ein neues Video erscheint? Dann klickt einfach den abonnieren Button. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.